Ich rufe den Tagesordnungspunkt 17 auf, die Mitteilung der Landesregierung, betreffend Änderungen des Beschlusses über die Zuständigkeit der einzelnen Ministerinnen und Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen. Das ist die Drucksache 19-6496. Wir haben als Landtag hiermit diese Mitteilung zur Kenntnis genommen.